Ja. <lacht> Kann das jemand anders machen? Ich werd voll rot. <lacht> Hallo, ich heiße Isabel Meinhardt und spiele in kühnberg bei den Bender Baskets Basketball und unterrichte an der Theo-Koch-Schule Mathe und Sport. Wie vereinbarst du Job und Basketball? Ich plane sehr gerne und äh, auch unter Leistungs- oder unter Zeitdruck funktioniert das immer ganz gut. Und dadurch kann ich alles ganz gut managen. Was ist oder war dein Traumjob? Mein Traumjob, ich hatte drei. Ich hatte das Vergnügen zu unterscheiden zwischen Physiotherapeutin. Basketball und äh, Polizei und auch Lehrerin. Und äh, am Ende wurde es dann durch auch Praktika dann doch der Lehrerjob. Wo siehst du dich beruflich oder sportlich in drei Jahren? Beruflich hoffentlich bei der Beamtenstelle. Jetzt bin ich nur, nur Angestellte. Und äh, basketballerisch hoffe ich, dass ich noch weiter alles spielen kann. Auch noch zweite Basketball-Bundesliga oder dann halt in die zweite Mannschaft, in die Regio oder Oberliga gehen. Würdest du dir als Lehrerin eine Art Jobbörse wünschen? Auf jeden Fall. Ich fände es gut, dass man die ganzen Jobs nicht nur in der Jobbörse findet, sondern auch als Lehrerin eine Plattform hat, wo man sagen könnte, hier, ich unterrichte Sport und Mathematik. Das passt, die Schule passt zu mir und sich da dann zu bewerben und dann dieses Spezielle auf einen zugeschnitten bekommt. Nehmen wir zum Abschluss noch einen Glückskeks. So. Erst auf Deutsch. Deine Freundlichkeit gegenüber einem anderen wird nicht vergessen. In Englisch, your kindness against another person is unforgettable. Äh, Spanisch, <lacht> la tua genitiv. Ich so ein alter Persona non vera dimentica und holländisch je Friedenscheid den Obzichid von anderen Saldit verrenten worden. Danke, Isabel. Danke.